Rauchende Köpfe, schnelles Reagieren, viel Kreativität und technisches Know-how. 15 Lehrlinge der Salzburger G stellen sich einer ganz besonderen Challenge, dem ersten Lehrlingshackathon der Wirtschaftskammer im Bundesland Salzburg. Und die entwickeln Apps innerhalb von sechs Stunden und müssen dann am Ende des Tages Online ein Ergebnis hochladen, das wird dann von der Jury bewertet. Österreichweit nehmen 300 Lehrlinge beim Hackathon teil. Die Vorbereitungszeit ist dabei äußerst knapp bemessen. Das heißt, sie haben eine Einführung gehabt mit dem DaVinci Lab, da ist ihnen gezeigt worden, mit welchen Tools sie arbeiten dürfen. Und heute in der Früh haben sie die Programme noch einmal überlegt, haben da Ideen gemeinsam erarbeitet und dann sind sie richtig erst in die, ins Projekt eingestiegen. Also es ist schon ein knapp ermessener Zeitplan. Also sie können entweder eine App für, die, für den Betrieb entwickeln, das was nachher die Kategorie Apps for Company wäre, oder sie können sie eben aussuchen, dass sie jetzt eine App für die allgemeine Menschheit, für die Allgemeinheit entwickeln, das wäre nachher die Kategorie Apps for World oder eben eine regionale App, die was nachher für die Region Salzburg oder Oberösterreich oder was auch immer verwendet werden kann. Wir haben uns so überlegt, dass wir eine interaktive Karte machen von Ladestationen, von der Salzburg in Salzburg, ganzen, äh, ganzes ganzen Land Salzburg. E-Autos sind in Zukunft, die können auch geladen. Deswegen sollte man da einen einfachen Weg haben, da man die nächste Ladestation findet. Je alle Informationen darüber bekommen, wir haben die Informationen eingebaut, wie viel KW hat die, wie lange braucht man da hin, was ist die nächste, was ist der genaue Ort, was ist die Adresse. Was auch praktisch ist, falls mir zeigt, dass eine Ladestation defekt, zum Beispiel die ladet einfach nicht, das ist was vielleicht auch mutmaßlich beschädigt, kann man über das, von äh, in der App ganz einfach das melden. Das äh, wird dann automatisch mit einer E-Mail geschickt an äh, die angegebene E-Mail-Adresse und dann haben wir gleich die Information, dass da was ist. Wir haben uns das Projekt nahezu der Salzburg -E ausgewählt und das ist im Sinne von Energie, besser gesagt Energiesparen. Unsere Mission ist, dass es eine App ist, die einen erlaubt, es zu sehen, wie viel Energie hat diese Person in seinem Haushalt den Monat eingespart. Man sieht die CO2-Werte und den Geldbetrag. Man sieht genau, ein Unterschied, wie viel er vom letzten Monat weniger oder auch mehr Energie verbraucht hat. Damit kann man seinen ökologischen Fußabdruck verringern. Trotz großem Zeitdruck bleiben die Lehrlinge gelassen und spornen sich gegenseitig zu Höchstleistungen an. Die besondere Challenge ist die Teamarbeit, die Koordination, wer was machen, macht, wie wir es machen und was, wie genau es wir auch gestalten wollen. Viele haben oder jeder hat seine eigene Idee, die er umsetzen will, und wir schauen halt, wie man die auf eins zusammenbringt. Tatsächlich ist die größte Herausforderung für uns heute, dass wir mit der Zeit zusammenkommen. Äh, wir haben viele Ideen, wir wollen viel abbocken, haben aber relativ wenig Zeit, aber wir können das schon hin. Vielleicht haben wir da wirklich eine Klasse App entwickelt, äh, wo dann unter Umständen die Salzburger AG sagt, ähm, ist cool, bringen wir vielleicht an die Umsetzung und vielleicht. Ich finde mir beim Hekaton auch vielleicht ein Platz. Also wenn es nachher fertig sind, dann ist ein paar Tage später eben die Siegerehrung, wo nachher jeder ein Geschenk kriegt oder ein Ort die Wort kriegt und natürlich noch die Sieger für das Bundesland in unserem Fall Salzburg gekühlt werden. Und die nächste Option war eben noch beim österreichweiten Hackathon in Wien zum mitmachen. Wir drücken den Salzburger AG-Lehrlingen auf jeden Fall die Daumen und wenn ihr Interesse an einer Lehre im Bereich Applikationsentwicklung Coding beim greentech unternehmen Salzburg AG habt, dann bewerbt euch gerne unter www.salzburg wwwradio slash Durchstarterin